Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Winkel. Heute werden wir uns ein bisschen mit dem Zirkel auseinandersetzen. Wir werden noch nichts mathematisches damit machen, nur ein bisschen herumspielen und ihn ein bisschen kennenlernen, sodass wir in Zukunft etwas besser damit arbeiten können. Alles was ihr dafür braucht ist eigentlich ein Zirkel und ein Blatt Papier. Beginnen wir mit einer ganz kurzen Beschreibung unseres Zirkels. Wir haben hier auf unseren beiden Seiten die Schenkel des Zirkels, hier auf der rechten Seite haben wir unsere Mine und auf der linken Seite haben wir unsere Spitze. Hier oben ist der Griff, an dem wir das Ganze halten und hier haben wir diese kleine Stange mit dem Rad. Das ist nicht bei allen Zirkeln vorhanden, aber wenn wir hier drehen, können wir zum Beispiel die Größe unseres Zirkels verstellen. Es gibt auch Zirkel, wo man... Nur daran zieht, um die Größe zu verstellen. In dem Fall kann man beides machen. Man kann ziehen und drücken, um die Größe zu verstellen, oder man dreht hier in diesen Rad, um die gewünschte Größe zu bekommen. Ich habe ganz gerne eine Mischung aus beiden. Ich verstelle es zuerst grob, indem ich zum Beispiel ihn auseinanderziehe oder zusammenschiebe, und dann auf die genaue Größe, die ich brauche, indem ich dann mit dem Rad nachdrehe. Gut. Der nächste wichtige Punkt ist, wenn wir uns hier unten die Mine und die Spitze anschauen, dann sehen wir, dass hier diese Mine möglichst parallel zu dieser Spitze sein soll. Also es soll nicht irgendwie verdreht sein, wir wollen ja mit dieser scharfen Kante sozusagen hier zeichnen. Das heißt, das wäre etwas, worauf man bei der Einstellung des Zirkels achten könnte. Ansonsten können wir eigentlich schon losstarten. Da es in diesem Video prima darum geht, dass ihr den Zirkel ein bisschen kennenlernt und euch ein bisschen damit einarbeiten könnt, werden wir noch nichts hochgradig mathematisches machen, sondern einfach mal eine kleine Übung, sodass wir mit dem Zirkel ein bisschen arbeiten lernen. Dafür brauchen wir im Prinzip nur ein Blatt Papier und einen Zirkel. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, eine Unterlage zu verwenden, weil wir sozusagen mit dieser Spitze hier dann hier einstechen werden. Und wenn wir keine Unterlage haben, dann ergibt es oft kleine Einstichlöcher im Tisch. Das heißt, ich würde einfach einen alten Block oder so etwas nehmen und hier als Unterlage hinlegen. Jetzt können wir problemlos hier einfach hineinstechen und wir sehen, wir machen dabei nichts kaputt. Gut. Für unsere erste Übung stechen wir jetzt einfach relativ mittig bei unserem Papier ein und werden einfach einmal einen Kreis zeichnen. Das heißt, wir werden hier einfach einmal rundherum gehen, immer schön schauen, dass der Druck gleichmäßig verteilt ist und dann haben wir hier einen Kreis gezeichnet. Gut, im nächsten Schritt wollen wir jetzt an irgendeinem Punkt, das ist ganz egal, wo am Kreis einstechen und wir zeichnen jetzt hier einen neuen Kreis. Deshalb ist es vorher auch wichtig gewesen, dass wir mittig beginnen, damit wir sozusagen trotzdem hier oben noch genug Platz zum Rand haben, damit wir nicht abrutschen. Wenn wir jetzt unseren zweiten Kreis gezeichnet haben, sehen wir, dass wir hier zwei Schnittstellen haben. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir nehmen unsere Mine und stechen sie in eine unserer Schnittstellen ein. Und von hier aus zeichnen wir gleich den nächsten Kreis. Das Ganze soll dann in etwa so aussehen. Jetzt haben wir wieder neue Schnittstellen bekommen, nämlich wir haben hier eine dazu bekommen. Und wir sehen, ähm, hier unser zweiter Strich geht genau durch unsere alte, das ist weil der Radius unserer Kreise natürlich gleich groß ist. Das heißt, wir gehen jetzt zur nächsten Schnittstelle und stechen mit unserem Zirkel wieder ein. So, und wir zeichnen unseren nächsten Kreis. Wir sehen, wir haben wieder eine neue Schnittstelle bekommen, das heißt, wir machen genau dasselbe wieder. Wir nehmen unseren Zirkel, stechen bei dieser neuen Schnittstelle ein und zeichnen wieder einen Kreis. Langsam wird vielleicht sogar schon ersichtlich, was wir zeichnen. Und wir wiederholen das Ganze einfach so oft, bis wir einmal eine ganze Runde gemacht haben. Wir sehen, wir haben hier immer noch zwei Schnittstellen, die auseinander liegen. Das heißt, wir stechen wieder hier ein und Ziehen einen neuen Kreis und jetzt ist es schon fast fertig. Wir müssen hier nur noch in der letzten Schnittstelle, wo wir noch nicht eingestochen haben, einmal einstechen und unseren Kreis zeichnen und dann sind wir fertig. Wir haben hier gerade eine Blume gezeichnet, das ist die. Erste Arbeit, die ich früh mit einem Zirkel unternommen habe. Das war unsere erste Aufgabe und ich fand es einfach sehr cool, um einfach mal einen Zugang zu den Kanten zu finden. Man lernt, wie man sozusagen mit dem Zirkel umgehen muss. Man kann schauen, dass man nicht abrutscht, dass die Kreise schön werden, dass man alles sieht und dass der Druck zum Beispiel beim Zeichnen gleichmäßig verteilt ist. Das alles zu können kann später helfen, wenn man dann mit dem Zirkel in zum Beispiel Dreiken und so weiter arbeiten muss. Diese Blume kann man jetzt zum Beispiel schön ausmalen oder ihr könnt auch schauen, ob ihr vielleicht andere coole Figuren findet, die man zeichnen kann, entweder indem ihr selbst ein bisschen experimentiert oder indem ihr im Internet nachschaut. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ich freue mich schon, euch das nächste Mal wiederzusehen.